Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, von hier kämen wir. So einfach kann es gehen, oder? So einfach kann es gehen. Tja. Warum nicht immer so einfach? Genau. Ich spiele Musik. War es das wert? Das war es definitiv wert. Die vierte Flasche und somit glaube ich auch die letzte nice Sehr schön. okay wir sehen uns gleich wieder wenn ich wieder hier bin okay und genau hier ist die Tür von der gesprochen wurde und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword Age die. HD. Wir wollen heute den Dungeon fertig machen und die Person vermöbeln, die sich in, dem, in der, in der Boss-Tür versteckt, ja? Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein weichei der letzte Boss. Na, wie auch immer. Ähm, genau, Aura der Flamme. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind näher dran an dem Ding. Das ist schon mal ganz gut. Ah, Moment. Nö, no, no, no. Hier ist irgendwo ein Gegner. Okay, ich kann ja auf jeden Fall schon mal drüber. Ich weiß nicht, ob sich das bewegt. Lass mal schauen. Das bewegt sich nicht. Okay, gut zu wissen. Ja, okay, ein paar Vasen brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich habe eigentlich alles, was man im Moment braucht. denke lass mich in Ruhe. Danke. Ich hoffe, aber... Oh... Sicher aber nicht in Ruhe. Lass so, dich bitte in Ruhe. Das ist ne? So. Geht okay, aber viele Herzen jetzt. Finde ich nicht. Okay, vielleicht auch wegen meinem äh, Medaillon, ne. Vielleicht tue ich es auch weg. Weil jetzt habe ich schon so viele Herzen. Dann kann ich ja dafür lieber einen Heiltrank. Meine vierte Flasche rein tun, maybe. Ja, auf jeden Fall eine Idee. Aber das klug? Bewegt sich das? Ja, es bewegt sich. Ah! Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Herzen? Nein! Was ganz cooles. Zack! Ah, das geht noch nicht. Okay. Erstmal hier lang. Was macht der denn hier? Uff, was für ein Tag! Wenn man nichts findet, ist die Schatzung Nur halt so lustig! Das ist das ein Vieh? Das ist lustig. Oh nein, das erinnert mich sehr an das Porenta-Jagen aus Pokémon Gold-Silber. Ah, ein grünes Anja! Ah, ihr das mir nur bis ein bisschen folgen! Jetzt muss ich mir was einfallen lassen! Hey, was willst du hier unten bei uns? Magma, was soll du du versuchst? Wenn du mir nicht den Weg versperrst, entkomme ich dir! Okay. Ich muss immer so also den Weg versperren. Ah, das ist wirklich genau sowas. Moment, vielleicht hat es ja was mit dieser Bombe hier zu tun. Vielleicht ist sie wichtig, für die Taktik, um ihn zu fangen. Das kann sein. Das, ich mache die jetzt erstmal, oder ist es vielleicht ein Rückweg? Kann auch sein. Moment, vielleicht muss ich ihn dahin ...bringen. Ja doch, da ist ein Tor. Ja natürlich, natürlich. Oh. Das geht auch. Oh, Mensch, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mir machen, was du willst. Was zum... Diese Clown. Sind sie nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün, wie du bist, hätte ich schwören können, dass du ein Monster bist. Äh, <lacht> nicht wütend werden. Tut mir selbst leid. Aber dafür gebe ich dir etwas Schönes. Warte mal kurz ab. Ich auch hoffen. So, dann werden wir wieder. Wir gerade eine Klippe da vorne schienen, die monster vielleicht etwas zu suchen. Dann gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Und ich habe mich dann auf den Weg zum, zum Boss. Das keine kleine Dreingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Danke. Oh, danke, Bro. Vielen, vielen Dank. was haben wir hier drin? 20 Rubine. Ah, der hat's Wow, danke, Bro. Vielen Dank. Aber das ist ja ein... Ja, okay, nee, nicht zwanghaft. Aber eigentlich ist das ja ein geschenktes Herzteil, oder? Ne? Weil es ja mitten auf dem Weg liegt. Eigentlich ja. Da macht mir ein bisschen Sorgen. Das habe ich da. Schnell, schnell, schnell. Ja, es ist zu spät. Gut gemacht. Bravissimo. Ja, das ist aber gemacht. Schießt mich hier ab. Aber ich weiche aus. Ich spring jetzt weg. Knapp. Oh oh. Wo sind wir jetzt? Oh, wir sind jetzt hier. Winde! Und du ebenso! Okay. Wir scheinen uns so langsam dem Ende zu nähern. Ich meine, ich muss sagen, der Dungeon ist nicht schlecht. Das ist nur der besseren Dungeon auf jeden Fall. Ich bin jetzt noch nicht runtergegangen, aber egal. Gehen wir einfach mal ein bisschen buddeln. Bauen und buddeln. Kann nicht schaden. Muss man hier schnell sein? Oder warum kriegt die ganze Zeit diese Ausdauer? Genau. Aha. Boah, ich sehe schon die Lava und muss wahrscheinlich doch wirklich rennen. Oder? Oh ja. Back here! Back here! Ah, die Lava! Die Lava, die Lava, die Lava, die Lava, die Lava, die Lava! Die Lava, die Lava. Äh, äh, äh, äh, äh. Das ist eine Falle da oben. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Oder? Oder? Boah, knapp. Wie kotzen das da aus? Und wir können hindurch. Konnten wir das vorher nicht? Achso, dafür sind wir hier. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Und dann kann das da rüber? fahren jetzt ne glaube ich kann ich hier ah, abkürzen ich wollte gerade fragen kann ich hier irgendwie schnell da finden zurück ohne jetzt ganz im weg wieder zurück zu ja yep. da ist gar nicht. yes I can so hm? oh, verpasst okay ein Herz danke wunderbar eins ist besser als keins okay damit fehlt es nur noch Boss und allgemein Ah, das ist wahrscheinlich der Boss, oder? das große Genau, jetzt gehen wir wahrscheinlich hier den Lava-Weg entlang. Und dann kommen wir hier irgendwie hin und dann wieder zurück. Und dann Boss-Time. Ich habe richtig Bock auf den Boss. Ohne Witz. Ich habe tatsächlich keine wirkliche Ahnung, wer der Boss sein könnte. Weil Also, doch. War ein bisschen über meiner Reichweite. Äh, Sichtweise. Sichtweite. Geh rein. You know what I mean? Du hast noch bitte da. Und du auch? Dankeschön. das Ding. Hab aber hier keine halben Sachen. Aha, mitten auf dem Weg alles. Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Okay. Offene Augen, zu Augen, offene Augen. Will ich auf ihn landen. Aua. Was? Zu Augen? Ja, zu Augen ist richtig. Oh! Das ist ja Eis! Alles ah, war Eis! Oh. Wo sind wir denn jetzt? Ah, ach schaut mal Leute! Könnt ihr euch noch an das erste Untergeschoss erinnern? Dafür ist das hier. Für diese kleine Stelle im Dungeon. Schön, oder? Okay. länger brauche ich nicht, aber dreimal ein Dreieck machen. Einmal, zack. Und dann kriegt ihr fehlen glaube ich ein kleiner zwischenboss vater und mutter obwohl ich eigentlich euch. einer lebt wohl noch aus der familie jetzt bräuchte ich doch das ding an der wand nein schade die weichen mehr echt gut aus ne stopp stopp stopp maub ich dich aber. Nö. Hä? Was ist so. Jetzt ist er down. Und ich krieg Herzen. Nur noch ihn. So schwer kann es nicht sein, oder? Komm! Da will ich nicht rein. Und dann atmen. Atmen. Boah, der war, ich bin nur ständig aus, der will gar nicht kämpfen, der kann mich doch gar nicht zurück an. Der will mich nur nerven. Was ist denn sein Problem? Hä? Was ist denn sein Problem? Oh no. Oh komm! Mann! Jetzt hat er mich mal erwischt. Toll, gut gemacht, toll, Klasse. Super. Was ist das für ein Kampf hier? Was ist das für ein Kampf? Boah. Jetzt aber... <lacht> Chaos. Aber er hat mich besser eingestellt als äh, vor noch vielen Parts zuvor. Also gegen ähnliche Gateway gekämpft hat. Die normalen. Von daher. Alles gut. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, das führt uns direkt zur Kiste. Das müsste uns jetzt eigentlich direkt zur Chest führen. Die müsste von uns sein. Oder? Oh, schau mal hier. Ist das nochmal für eine Wand? Ja. Diesmal probiere ich aus. Einfach nur, um es euch mal gezeigt zu haben. Wie war das nochmal? Oh Gott, das ist mit... Stick. Ich wende, wenn man drei von denen zeichnet... Nur nur einen? Ah. Dann hätte ich hätte es in einem Stück machen müssen. Verdammt. Sorry. Da ich nicht gedacht. Ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft. So ein ekelhafter, ekel, ekel. Verschwendest du meine Zeit. Ja, er alle nur, um meine Zeit zu verschwenden. Wisst ihr das? Ein Ekelviecher. Einfach nur kleine Ekelviecher. So, nein, stopp. Mein Gott, Link. Okay, können wir das jetzt beenden hier? Please. Hör. Hör. Und hör. oh Gott, nein. Bin doch am Ende. Was? Hier ist noch was. Na wo denn? Da! Ah! Oh! Oh, gut, dass ich das noch erkannt habe. Oh nein. Bitte ignoriert er mich. Bitte. Das geht nicht. Mist. Vielleicht von hier. Ich kann das nicht erreichen. Was ist das ist Ding. Mist, wie komme ich da hin? Ich dachte, ich könnte das so machen. Aber lässt mich nicht. Er belästigt mich. Und lässt mich nicht. Aber eigentlich müsste das doch so funktionieren, oder nicht? müssen alle von den Viechern down sein. Hm. Was? Wieso geht das von hier, aber von der anderen? Egal. Wieso bin ich jetzt hier? Egal. Egal. Hat funktioniert? Ist egal. <lacht> Akzeptiere ich. Okay. Wow. Und dann war es das nicht mehr worth it. Okay. So, hier müsste dann der Yeah! Der Boss Key sein. Das sieht irgendwie aus wie so Auge, Auge und dann so ein böses. So ein böses Gesicht so. Wie werde ich jetzt belegen. Das sieht aus wie ein komplizierter Raum. Führe das Licht dem Weg der Flügel voran. Vor, ne, was? Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend. Leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Ist das, wo dieses. Zwei Statuen, eine kann man in den Mund, oder ist das das? Ich weiß es nicht. Hier müssen einfach alle nur, einfach nur alles leuchten. Oder müssen nur bestimmte leuchten? Drei müssen leuchten. Oh nein. Nicht noch so einer. Die leuchten jetzt gar nicht mehr. So war der erste, der mal leuchtet. Nur ist der erste mal richtig. Kann sein. Aber erstmal schlage ich den hier. Okay, Moment. Das ist einfach nur random guessing jetzt. Einfach nur irgendwas machen. Und hoffen, dass es funktioniert. Okay, das war aber richtig voll. Also der ist falsch. Der ist richtig. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Nummer 3? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Oder 4, 5, was weiß ich noch nicht. Aber so müsste es wahrscheinlich sein. Das heißt logischer, logisch gesehen müsste der jetzt richtig sein. Und dann vielleicht der? So. Und jetzt der letzte. Es leuchten alle. Und wir kommen zum Master Key. Nicht. Round 2. Lass uns hier warten. Und eingreifen! Und schnell hinterher. Das funktioniert so nicht. Oh, die Musik ist gerade episch. Hab ich gesehen? Ja, das ist gute Richtung. Ruhige gut Richtung! Bam! Ähm das ist wieder so ein Hin- und Hergejage jetzt wieder, ne? Das mag ich nicht. Jetzt schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Bam! Yes, das war viel einfacher als der letzte. Vielleicht hat ja einfach nur Erfahrung jetzt gehabt. Das kann auch sein. Okay. Super. So und nun können wir hier raus. Ja, jetzt kommen wir hier raus. Krass. Der war der Boss. Nein, natürlich nicht. Da was viel heftigeres wartet auf uns. Ich weiß es einfach. Und jetzt holen wir uns erstmal... ...dieser großen, weißen Chest. Ein Mysterien... Ein Mysterienkristall, sorry. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Hä? Wir sagen das unverständlich, oder was? Haben die hier irgendwas zu bedeuten? Fuhre das Licht dem Weg der Flüge folgen. Leuchte alle Statuen. Sie müssen den Schatz des Königs erblicken. Ach so, die hätten jetzt sogar die Reihenfolge erzählt. Aber das war halt so ein easy Rätsel. Das brauchte ich gar nicht. Von da, So. Ich möchte jetzt den Boss antreten. Den sechsten Dungeon hinter mir lassen. Bisschen so. Theoretisch könnte es ja auch der vierte oder fünfte sein, glaube ich, für andere, je nachdem, welche Reihenfolge man denn macht. Oh. Bin schon voll. Komm doch zu mir rein. Komm einfach. Ja. Ah. Wunderschön. Fühlt dich toll an. Bestimmt. Gibt's hier noch was? Eigentlich nicht. Ja, <lacht> eigentlich nicht, nee. Und hier ist eine Vogelstatue. Das bedeutet, man kann hier immer wieder zurückfliegen. Die anderen nicht. Das sind so nur so kleine bootleg Aber mit der kann man immer fliegen. Das ist immer so ein Wolkenvogel. Aha. Den kann ich auch noch killen. Ich bin in Angriffslaune. Das sah komisch aus. Egal. Das kann mir jetzt egal sein. Zack, zack, zack. Okay, lassen wir. Verschwenden wir keine Zeit. Auf zum Boss. Ja, ja, so ist doch. Hier! Ja. wie so ein Schlüssel. Klug, klug. Und damit öffnen wir den Weg. Boss dieses Dungeons, um uns die dritte und letzte Flamme zu holen, die unser master zu dem macht, was es sein soll. Habe ich nicht recht, Girahim? Na, Mike, du lebst auch noch. Treffen wir uns also schon wieder. Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Und schaut ihr mich an? <lacht> <lacht> Seht ihr das an? Das Schoßhündchen der Göttin Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass es noch ein weiteres existiert? Vortrefflich! So ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Huh? Was zum oh, Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Kannst du teleportieren? Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen hier wiedersehen werde. Aber nun, eine solch freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Verschwinde! Was erzählst du mir hier? Um meinen König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Oh Gott, wie könnte er da meinen? Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Bittet der den Mond an, oder was? Oh, was mache ich nun mit dir, lieber Mike? Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dich zurücknehme? Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen, du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Dir sage ich gar nichts. Ach du kleiner Trotzkopf, dann muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. <lacht> oh nein. Ich hab jetzt gegen ihn? Schon wieder? Na, diese sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln. Wunderschön. Sieh nur genau hin. Was ist mit ihm passiert? Bewundere mich, das bin ich. Meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper. Ein bildschönes Äußeres. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. An Erbarmen. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Mach ich dieser Faden? Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Er ist mit mir verbunden? Dunkelfürst Girahim. Der allererste Boss ist wohl auch der Boss hier im sechsten Dungeon. Was muss ich machen? Okay. Muss ich die blocken? du was muss ich machen? was verstehe ich hier falsch. Huh. <lacht> das ist wie ein Enderman, okay, ähm... Nein, ähm... Verdammt, der schießt mich ständig ab! Und trifft mich damit auch immer. Was zum... Hä? Was muss ich denn machen? Da schießt die Reben gegenüber! Ähm, im Normalfall ich er sich ruhig in vorne nehmen. Reizt man ihn doch zu sehr, zeigt sein wahres Gesicht. Mehr Details. Ah. Kannst du sonst nichts sagen? Da kommen kommandiert die Dämonen und wird auch dunkel fürs genannt. Ich stelle fest, dass er äußerst klug ist und die Kunst der, Marke der Magie beherrscht. Irgendwie sowas. Mach doch auf damit. Ich kann ihn ja wirklich angreifen, während er erschöpft ist, so wie ich. Ich bin dann gleichzeitig mit ihm erschöpft. Ich habe auch keine Zeit, um mir den Raum anzuschauen, weil ich muss ihn angreifen, damit ich sonst die ganze Zeit abschießt. Also, was soll das? Oh, Moment, andere, die habe ich. Nein? Ich habe keine Ahnung. Absolut. Keine Ahnung. Oh! Vielleicht die gegen ihn. Die sind so zielsuchend. Das könnte sein. Mach! Nee? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich brauche Hilfe. Jetzt hat geklappt. Jetzt hat geklappt. Aber vorher hat es nicht geklappt. Da muss ich einfach nur richtig treffen, weil mich sonst immer ich verstehe es nicht. Warum treffe ich einen Mann? Und warum habe ich ihn einmal getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Von oben vielleicht? Oh nein, das war aber, aber richtig, das war aber richtig diesmal. Okay, so damit da resetet das. Okay, okay, das funktioniert, das funktioniert. Hm. Das ist aber unfair, das ist zwei Schwerter. Ah! Ähm. Jumpscare. Ich hab doch... Ah! Ich muss ihn springen lassen. Oh, aber da muss ich... Ah, verdammt. Bitte! Doch konnte ich ihn angreifen! Oh! Oh! Ja! Nein! Oder? Vielleicht ist das richtig. Ist überhaupt richtig? Mhm. Cool, cool, bro. Cool, kann ich nichts gegen machen gegen so eine Attacke. Das ist das Problem. Feen heilen nur sechs Herzen. Heiß, ich muss damit jetzt auskommen. Jetzt hat er gerade den die Attacke gemacht. Mach's bitte doch noch mal. Mach's doch noch mal. Was mache ich hier? Gar nichts. Ich, was? Wieso also kann ich den jetzt angreifen? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Wo ich einfach nur einen Lack haben? Und warum habe ich genau jetzt wieder diese Attacke bekommen? Ich mache die immer dann. Wenn ich den gar nicht angreifen kann. Jetzt habe ich ein bisschen angegriffen. Ja. Ausweichen. Ja, das muss man einfach ausweichen. Perfekt! Nein! Nicht perfekt! Wo ist er? Da ist er. Was Den Jump! Nein, ich wollte gerade zurückgehen. Was ist das? Achso, das ist ein Effekt. Vorletzte Fee. Ich muss jetzt alles das Beste draus machen, ne? Urra! Was? Hitboxen! Geil! Schön, schön, schön. Das ist ein echt schwerer Kampf. Was mache ich hier gegen? Nichts. Das ist aber ein Free-Hit für ihn. Wieso? Ich bin aus dem Weg gegangen, du Vollidiot. Du kleiner Narr. Ich bin Girahim, der Dunkelfürst. Ach, mit deinem ach so legendären Schwert bleibst du bloß ein Kind. Und dennoch wagst du es. Unwürdiger Bengel. Mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du so sollst brennen und leiden. Hab ich ihn? Er gibt auf. Cool. Na gut. Und wir erhalten ein Herz-Container. Wollt Herzheil sagen, aber nein, einen ganzen Container. Ich muss sagen, die Arena sieht echt cool aus. Mit dem Vogelstatuen und so, aber... Wow, war das ein harter Kampf. Wow. Yeah! Nice. Damit haben wir... Bam. Ein neues Herzkontainer und wir, nur noch, wir fehlen nur noch drei komplette Herzen. Da haben wir zwei Reihen voll. Und ich glaube, es ist auch das Maximum. Könnte sein.